Hallo und herzlich willkommen in der TIB. Ich bin Christine, das ist meine Kollegin Jenny. Hallo. Wir stehen hier in der TIB Technik Naturwissenschaften. Die TIB, das ist die Technische Informationsbibliothek und am wichtigsten für euch eure Unibibliothek. Ähm, hier hinter mir seht ihr schon die Leihstelle, die gibt es an jedem Standort und das ist erstmal eure wichtigste Anlaufstelle, denn dort könnt ihr euch für die Bibliotheksnutzung freischalten. Dazu braucht ihr lediglich eure Leibniz-Card, die habt ihr ja zu Beginn eures Studiums alle schon bekommen. Ähm, ihr meldet euch dann lediglich bei uns auf der Website einmal an und könnt dann schon alle Dienste der TI benutzen, nachdem ihr euch einmal hier in der Leihstelle vorgestellt habt. Und ja, was für Dienste das so sind, das gucken wir uns jetzt drinnen direkt einmal an. Mein Name ist Jenny. Christine hat mich eben schon kurz vorgestellt. Ich arbeite eigentlich am Standort TIB Sozialwissenschaften. Heute bin ich aber mit Christine für euch hier im Haupthaus Technik Naturwissenschaften. Die TIB ist ja die weltweit größte Spezialbibliothek für Technik und Naturwissenschaften. Und wir haben auch noch weitere Standorte hier im fußläufigen Bereich mit den anderen Unifächern. Und zwar ist der nächstgroße Standort der DITIB Conti Campus. Da findet ihr die Rechtswissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, Literatur- und Sprachwissenschaften sowie Erziehungswissenschaften. Außerdem haben wir noch einen zweiten kleinen Standort neben der sowie, und zwar ist das die Tippgeschichte geschichte Religionswissenschaft. Und an all diesen vier Standorten stehen wir natürlich bereit, um euch durchs Studium zu helfen und zu unterstützen. Das heißt, ihr könnt euch gerne jederzeit an uns wenden, per Telefon, persönlich oder auch per E-Mail. Die habe ich euch hier einmal kurz mitgebracht. Ja, ähm, einmal ist es natürlich unser Job, euch durch diesen unglaublich großen Literaturbestand der Tipp zu führen. Und zwar, normalerweise würde ich euch schätzen lassen, wenn ihr jetzt hier vor mir stündet, ähm, Denkt, überlegt mal, was ihr denkt, wie viele Regalkilometer die TIB hat. Tatsächlich, es sind über 200, das heißt einmal so weit wie von Hannover bis Dortmund an Medien. Ihr könnt euch vorstellen, das ist komplex, sich da zurechtzufinden und auch Zugriff zu erhalten. Aber nicht nur dabei helfen wir euch, sondern wir bieten euch auch Schulungen an. Schon mal sowieso für euch als Erstsemester, da werden euch eure TutorInnen auch noch mal darauf hinweisen. Außerdem zum Beispiel zu fachspezifischer Recherche in Fachdatenbanken oder auch zu Literaturverwaltungsprogrammen wie Citavi. Ja, auch zum Thema E-Learning haben wir einiges für euch in petto. Wenn ihr euer WLAN nicht eingerichtet kriegt, kommt gerne mit euren Geräten vorbei. Und dann, last not least, haben wir natürlich Arbeitsplätze diversester Arten für euch und die stellt euch jetzt Christine vor. Genau, auf geht's. So, wir sind jetzt im großen Lesesaal. Hier findet ihr bei uns und auch in allen anderen Standorten ganz, ganz viele Einzelarbeitsplätze, wo ihr in Ruhe lernen arbeiten könnt. Ähm, an jedem Arbeitsplatz findet ihr eine Steckdose und ein Lämpchen. Das heißt, ihr könnt auch einfach mit eurem eigenen Notebook oder Tablet hier arbeiten. Und wenn es dann ja, jetzt im Herbst mal dunkler wird, habt ihr auch ausreichend Licht. Einzelarbeitsplätze gibt es an jedem Standort. Hier am Standort Technik Naturwissenschaften gibt es als Besonderheit noch die Studienkabinen. Das sind abschließbare Bereiche, die ihr buchen könnt, wenn ihr beispielsweise eure Abschlussarbeit wie Bachelor- oder Masterarbeit schreibt. Da habt ihr dann eure Ruhe, auch einen eigenen Bildschirm, könnt eure Sachen einschließen und euch dann vollkommen auf die Arbeit fokussieren. Und neben den Einzelarbeitsplätzen haben wir natürlich auch noch Gruppenarbeitsräume und die schauen wir uns jetzt direkt auch nochmal an. So, wir sitzen jetzt im Gruppenarbeitsraum. Hier könnt ihr, wenn nicht gerade die Corona-Regeln gelten, zu viert sitzen und arbeiten. Gruppenarbeitsräume gibt es bei uns an jedem Standort und zusätzlich haben wir ähm, auch noch einige reservierbare Gruppenarbeitsplätze, die zum Teil auch mit Bildschirmen ausgestattet sind, sodass ihr wirklich richtig entspannt zusammen auf eure Inhalte schauen und lernen könnt. Neben den Gruppenarbeitsräumen haben wir am Standort Conti Campus auch noch einen Eltern- und Kind-Lern- und Arbeitsraum und zusätzlich noch einen Blinden- und Sehbehinderten-Arbeitsraum. Das sind aber nicht die einzigen Arbeitsplätze, die es hier gibt, sondern wir haben unten in der Halle, wo wir vorhin gestartet sind, noch so ein paar andere Sachen und die schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Tour durch die TEW angekommen. Wir stehen jetzt noch mal in der Halle, die wir ja vorhin schon gesehen haben. Hier unten haben wir zahlreiche PC-Arbeitsplätze, die ihr natürlich auch wieder an allen Standorten findet und da habt ihr die Möglichkeit, in allen lizenzierten Fachdatenbanken jeden Tag bis zu zwei Stunden zu recherchieren. Und zusätzlich gibt es auch noch in einigen Arbeitsplätzen ein paar Scanner, sodass ihr nicht verleihbare Literatur dann für eure wissenschaftlichen Zwecke immer abschnittsweise einscannen könnt und die Literatur dann so mit nach Hause nehmen könnt. Damit sind wir auch schon am Ende der Reise durch die TB und Jenny begleitet uns jetzt noch nach draußen. Genau, ich zeige euch zum Schluss noch unsere Garderobenschränke. Die befinden sich hier drüben im Foyer. Da gehen wir zusammen jetzt mal hin. Die könnt ihr auch mit eurer Leibniz-Karte schließen. So. Da wartet er auch, auch schon auf uns, der Herr Leibniz. Das ist die Garderobenanlage und bevor ihr sie zum ersten Mal benutzt, müsstet ihr pro Gebäude bitte einmalig an diesem kleinen grauen Kasten eure leibniz karte freischalten. Damit ist sie für den Schließkreislauf pro Gebäude initialisiert. Und an fast allen Standorten haben wir Garderobenpflicht. Das bedeutet, ihr müsst eure Taschen und Jacken einschließen und wir haben Körbe für euch, für euer Arbeitsmaterial. An Lebensmitteln ist nur Wasser in verschließbaren, durchsichtigen Flaschen erlaubt. Alles andere bitte draußen konsumieren. Schlau ist es bestimmt, wenn man sich kurz vor seinem Besuch nochmal auf unserer Homepage informiert über die häufig gestellten Fragen. Denn ihr wisst ja, wie es mit Corona ist. Es kann sich immer schnell wieder was ändern. Ja. Auf unserer Website findet ihr auch nicht nur die Infos zu Corona, sondern auch unseren studentischen Newsletter. Dort äh, gibt es immer spannende Informationen zu Aktionen und Sachen, die es hier bei uns in der Tipp aktuell gibt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen als letzter Tipp. Wenn ihr das nächste Mal vorbeikommt, dann meldet euch vor an der Website an, sodass ihr ganz schnell dann unsere Dienste nutzen könnt. Ja, ich sage auch Ciao, guten Start ins Studium und ich freue mich, wenn ich euch hier persönlich vor Ort mal treffe. Tschüss. tschüss.